Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu, yo, und da sind noch einige Bilder, cool. Okay, das ist wirklich cool gemacht. Äh, ich habe mir die Pokémon kurz gefangen, die ich drüber getauscht habe. Äh, das heißt, ich kann mir eigentlich die Bank vorbereiten, dann jeweils vor der Folge und dann in der Folge jeweils holen dann. Aber das machen wir nicht jetzt, ich wollte nur wissen, dass es geht. Und Pokémon, die ich hier drin nicht fangen kann, würde ich dann so holen. Alles andere dann nicht. Hier seht ihr die Alolas und zweimal Ammonitas. Sandan, Wulpix, Mauzi und Kleinstein. Und alles andere machen wir dann erst, wenn wir soweit sind. Dann nach der Liga. Pokédex füllen. Es wird langsam Zeit, dass sie soweit kommen, ne? Aber wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Da oben ist ein spezielles Haus. Hallo? Der Direktor wird von allem nur Direktor Fleckmon, er hat nun mal den gleichen... Bist du der Direktor hier? Ich glaube nicht. Nein. Urzeitliche Pokémon, die ich noch nie gesehen habe. Okay. Kangama Tauros. <lacht> Ab das wohl im Alter. Ich glaube, der hat seine Zähne wieder verloren. Bist du Fleckmon? Nee, von Route 19. Route 19 war... Wo ist Route 19? Map. Map einsetzen. Wo ist die Karte? Route 18, Route 15. Okay. Ich habe es mir noch fast gedacht, dass ich Route 18 gesehen habe. Äh, zu Route 15 noch ganz kurz. Das ist dann wieder eine Route, die ich nur persönlich spielen werde zum Trainieren kurz. Weil wir können da ganz kurz hin. Aber es ist nichts Interessantes da. Es sind einfach nur ganz viele Trainer auf einer Route. Es ist wieder Wasserweg von oben bis zum Relaxo kann ich hier unten halt auch bis zum Relaxo durch. Hallo, ciao. Okay, warte mal, da ist wieder. Nie mehr wichtig. Gucken oben, ob was drum steht Jawohl. Assistent, damit ich wenn du mindestens 15 Pok habe ich 50. Jawohl. Neu, oh nicht schlecht. Depp. Ein Assistenten Okay. Wenn der meint. Den müssen wir natürlich mal anprobieren, ne? wegen Style und so. Hat der eine Kopfbedeckung? Nö, hat er nicht. Nur eine Kleidung selbst. Okay, das sieht schon ganz lustig. Doch, hat einen Hut. Okay, der sieht cool aus bei Pikachu. Ist einfach der weiße Hut, also dasselbe in schwarz, einfach weiß. Äh, nö. Es sieht nicht mal so schlimm aus, wie ich gedacht habe. Ich wechsle ab und zu mal meinen Skin, aber nö, der bleibt die schuhe behalte ich auch die pikachu hosen Äh, die schuhe der sieht sogar noch ganz gut aus den nimmer und weiter geht's ja eben hier ist die route ich fliege kurz mal drüber dass wir das ganze ansehen können dann werde ich nämlich auch nicht die ganze zeit angesprochen von trainern dankeschön kann ich da hoch Nö, kann ich nicht okay äh, das ist auf jeden fall die route so werde ich angesprochen ähm, die kennt sicher jede von euch schon, das ist da, wo das kleine Labyrinth ist mit den Zäunen. Labyrinth. Ähm, ja, auf jeden Fall die Route würde ich dann privat spielen ohne euch. Einfach nur, das ist ein Trainingsgelände, da werde ich leveln. Und das war's. Einige Items finden. Mehr da noch nicht. Hallo? Oh okay. je. Oh, ich habe meinen Glurak wieder nicht mitnehmen. Hallo? fängst du danach öfters Items ich sehe okay alles klar das ist das jawohl und man ste steigert die IV oder AV EV äh, EV ist Evaluation Value aber ich weiß nicht mehr welches dass man antrainiert also welches dass man normalerweise brüten muss und hier trainieren kann mit finden IV oder EV eins von beiden ja ich sehe das Item Pikachu keine Sorge Okay, das mit Glua genervt mich jetzt selber. Wir schmeißen Glua kurz wieder raus. Turtok sieht auch ganz cool aus, wenn er nicht die nachrennt, übrigens. Da ist die Typ. Ich dachte, vielleicht gibt es links auch noch eine, aber nee. Dann gehen wir ganz kurz noch gucken, was hier drüben drin ist. Das müsste ja der Stärke-Typ sein. Surfer gab es nie hier, stimmt. Furchtbar, ganz furcht. Kannst du mir helfen? Ja. Alles klar. Da hinten kann man anscheinend jeden Tag ein Sonderbonbon rausholen. Äh, ich habe mich ein bisschen informiert oder beziehungsweise alles vorgesagt bekommen teilweise. Also nicht alles, aber vieles. Leider. Aber es ist gut, so kleine Trick, äh, Kniffe zu kennen. So Kleinigkeiten halt. Ist ja nichts Großes, dass ich jetzt weiß, dass ich da hinten Sonderbonbons kriege oder so. Aber wie kriege ich hier? Okay. Wie kriege ich jetzt mein Gebiss raus, wollte ich sagen. Jetzt haben wir extra den Pokémon Go Park besucht, weil es do hieß, dort würden wir haufenweise seltene Pokémon finden. Vielleicht hätten wir uns vorher die, die Sachen mit der App und der Verbindung schlau machen sollen. Jedenfalls gut, dass wir von da abgehauen sind. Diese ganze neuartige Technik macht mir Angst. Okay. Hier muss es doch irgendwo was geben, das sich in Zaster verwandeln lässt. Was ist denn das für ein Felix-Tartes Fl Ding? Mein armer Fuß. Oh, das ist doch bestimmt ein Schatz oder so. Lass uns das Teil ausgraben. Unfassbar, du hast recht. Ein golden glänzender Schatz. Moment mal, Ike, geht, was ist das denn? Ein goldenes Gebiss? Ein Gebiss? Zeig mal, das kann doch gar nicht. Du hast recht! Da kann es noch so funkeln oder das Gold sein, das ist doch widerlich. Ach was, der Knirps, was schlecht du dich hier so herum. Warte, antworte nicht, ist mir nämlich egal. Nimm lieber das hier, geht aufs Haus. Hier wurde das goldene Gebiss aufgedrückt. Ja, von mir aus. Das ist nicht nett von uns und jetzt lassen Sie in Frieden. Wir sind nämlich beschäftigt. Ganz genau, wir haben super viel zu tun. Außerdem will ich mir die Hände waschen. Los, kratzen wir die Kurve. Okay, das ist mehr. Ja, gutes Zeitsignal. So, jetzt haben wir die Zähne schon. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen... Wo kriege ich Surfer? Der ist ja auch erst aus. Okay, egal. Niemand hat doch ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. So peinlich ich mal das Ganze, dass ich mich nicht mal auf die Arbeit getraut habe. Hier, nimm das für deine Mühen. Ein Safari-Set. Oh Gott. Und weil du es bist, bringe ich dir oben mal noch was Nützliches bei. Zwar die geheime Technik Wuchtstoß. Sieht aus, als würde dein Pokémon die Technik umliegen. Ich glaube, ich weiß, wo ich Surfer kriege. Dann bringe ich dir eben deinen Pokémon bei. Ähm... Zeit ist soweit? Gut, dann stößt doch manchmal in Orten. wie Höhlen auf große Blöcke wie diese hier, oder? Jetzt haltet euch fest, mit ausreichend Wucht ist es nämlich möglich, sie zu verschieben. Der Trick an dieser Sache ist der, einfach die Zähne ganz fest zusammenbeißen und damit aller Kraft schieben. Okay. Ein Pokémon hat Wuchtschluss gleich auf Anhieb gelernt, also ist echt nicht aus dem Kopf gefallen. Okay. Es ist schon cool gemacht ist halt wie ein Sonne Mond, man braucht keine TMs mehr und so, das finde ich schon gut. Ein Nugget, ah ne, kein Sonderbombo. ein Nugget, okay. Gut. Ich dachte ein Sonderbombo. Nugget ist auch gut, Nugget ist auch gut. Ich sehe jetzt mal 5000 Pokedollar wieder. Ich habe gerade die Idee gehabt, ich mache jetzt trotzdem nochmal mit Gluag, weil Gluag schneller ist. Und zwar muss ich nochmal einmal rundrum Schon wieder. Bevor es in die Arena geht, endlich. Da unten gab es früher ein Event, wo man einen Pikachu mit Surfer kriegen konnte. Und zwar in dieser Hütte hier. Die weg ist, okay. Scheiße, Surfer. Okay. Also nicht scheiß Surfer, sondern scheiße. Also Schwimmer also nicht Surfer. Aber wie kriege ich jetzt Surfer? Schwimmer ernst, forder dich heraus. Ein Dratini, das kriegen wir ja wohl hin, bitte. Ich schmeiße mich mal wieder rein, unterdessen. Ja, wollen wir dir das hinkriegen? Super Sache. Du gewinnst, 700. Ja, okay. Vielleicht machen wir auch tatsächlich ein Shiny-Hunting auf bestimmte Viecher. Aber ich weiß noch nicht. Irgendwie, wenn ich hier einfach so ein 6er-Team Shinies aufbaue, die mega gebufft sind, dann wäre das mega lustig. Aber Pokémon Go darf einfach nie an die Pokebank <lacht> Pokémon Go macht das ganze Trainingssystem so kaputt. Also Pokémon Let's Go. Pokémon Go auch, aber... Ich kriege halt einfach so wenig EP im Spiel auf dem Handy. Ich habe mir gerade überlegt, ob es vielleicht, äh, wenn ich zum Beispiel meine Legendären rumschicke, die ich doppelt kriege aus Paketen und so. Also im Momentan ja nur, also eigentlich immer nur Arctos, Tapus, Lavados. Ja, wie das Ganze dann aussehen wird. Ob ich da auch einfach so, ja hier hast du 100 EP für dein Lavados. Dann schicke ich es doch lieber privat an meinen Professor. Wie ist denn der Typ nochmal? Ah, wie ist der Typ nochmal im Pokémon Go? Ich weiß nicht mehr. Dabei fand ich den noch recht cool eigentlich als Professor. Aber oh, Ich wollte noch zum Dompteur. Wir haben da noch einen Dompteur hocken. Bevor es in die Arena geht endlich. Hallo, hallo. Perfekt. Plätscher. Das ist nicht Surfer. Ah. Ähm Brauche ich nicht. Machen wir so. Na, da hat er wieder eine Spezialattacke drin. Wenigstens. Ja, ciao. Heilen muss ich, glaube ich, nicht. Nö. Okay. Und wir gehen in eine Gift-Arena. Das heißt, Biborg ist okay. Ah, Bibor ist. Ich mach's mal so. Ich glaube, Lua kann mit Flug und Kampfattacken. Äh, Flug und Feuer besser kämpfen. Wobei Feuer nicht so gut ist. Hui, los geht's. Sieht wieder nach unsichtbaren Mauern aus. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ, wie es wer das befindet. Weil, wie du sicher weißt, gibt es im Fusana City nach der Safari, unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, dessen Schicksalspfade sich mit denen vieler Pokémon gekreuzt hatte Musst du mindestens 50 Pokémon haben, ja? Ah, und das ist Koga. Das ist doch Koga. Ich habe dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht. Darauf kann man fast machen, dass ich im Kampf mit diesem Kniffel auf dem falschen Fuß erwischen werde, natürlich alles klar. Ähm okay, das Ganze man sieht jetzt nicht mehr durchgehend die Wände. Ich spreche einfach alle an, um zu kämpfen natürlich. Ganz normal, halt wie ich es immer mache, ich kämpfe gerne in den Arenen, weil Level und so. Ich bin dann ein riesen Fan von schön mitzutrainieren. Und wir kämpfen mit Lurk. Äh, 14 Minuten, das ist fast reichen bis zu Koga hin. Autsch, Knirscher. Flug wird nicht viel machen gegen Boden. Wobei die, glaube ich, noch Gift sind und nicht Bodengift. Ne, umgekehrt. Boden und nicht Bodengift. Ich weiß nicht mehr. Boden oder Gift. Eins von beiden. Aber wir klatschen einfach mal drauf. Ist mir jetzt egal. Ich habe bei Gift halt immer mehr äh, so Ohrmord und Blutzock im Kopf. Als selber aus Gegner zu haben. Komm, wir fliegen trotzdem mal. Einfach mal zu gucken, wie viel Schaden das eigentlich austeilt. Ah, Toxin. Das ist so unfair, dass ich im Fliegen-Modus noch, also noch getroffen werde. Aber, naja. Okay, das klappt gut. Toxin wird jetzt recht weh machen. Okay, noch einmal... Halte ich aus. Außer trifft mich nochmal. Und Drachenwut sollte eigentlich reichen. Jawohl. Wo ist das doch? Also ich hab's gehofft. Ich wusste nicht ganz sicher, aber ich hab's mir ziemlich gehofft. Und gedacht so, ja das sollte schon reichen irgendwie. So die große Hoffnung immer. Und wir kriegen auch an dem WP langsam schöne Punkte dazu. Da ist eine. Da ist die Wand durch, genau, das war eine S. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich hier rein kann, vielleicht, aber das war eine Verstecke. Hier ein Item? Nö. Äh, bevor ich gegen den kämpfe, kurz mein Glurak ein bisschen heilen. Medizintasche, äh, Hyperheiler. Ja, Hypertrank von mir aus. Äh, und jetzt ist die Frage, mit was öffnen wir? Ich schmeiß mal Turtok in den Ring. Irgendwas rein, was nicht Level 44 ist. Erfolg hängt nicht auf der Stärke an, auf die Strategie kommt es an, ich Zeigt dir am besten mal... Alles klar. Im Hintergrund sehen wir einen Omot, hinten auf der Wand. Milo macht sich genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. okay, Das ist gar nicht mal so schlecht für mich, glaube ich. Ich glaube, Turtok kann da recht gut kontern. Boden zieht sicher, Stahl weiß ich nicht mehr. Stahl zieht nicht so. Boden müsste aber recht gut ziehen, gegen Gift. Ich glaube, das schaue ich jedes Mal nach, weil ich mir das Verhältnis mit Gift nicht merken kann. Auch mit Feen, gegen Fee war Stahl. Klar, das habe ich jetzt gerade verwechselt, genau. Stahl war mit Fee. Finster ist auch gehen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Bitte bleibt so Oh. Es wäre so lustig, wenn er so klein bleibt. Okay, das macht nicht so viel Schaden, leider. Ja, dein Fluchtwerk stinkt stark. Nein, er steigt leider sogar. Das bringt nicht so viel, glaube ich. Ah, Schutzschild, fuck off. Ich muss echt mit den nächsten Wirkungen merken, was. Weil ich habe zwei, drei Typen, die kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Okay, mein Toto leidet gerade recht. Ich gebe mal ein Siedewasser. Wenn dann brennt, wäre natürlich. Oh verdammt. Scheiß Mondgewalt. Klar. Ich habe das Gefühl, mein Turtok ist ein bisschen am Arsch. Ich soll das mal rausnehmen. Es nimmt sich selber raus. Alles klar. Ist das ist auch schon erledigt. Und wir gehen nicht mit Pisa Flow rein. Sondern mit Nidoking. Da sollte Toxin zumindest, glaube ich, nichts machen. Oder können. Gift-Pokémon können, glaube ich, nicht vergiftet werden. Allgemein. Schlagbohr! Das Problem ist, wenn der Fluch... Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man senkt die Genauigkeit des Gegners oder die eigene Fluchtwerterhöhung. Ähm, und das Problem an der Fluchtwerterhöhung ist, wenn das Pokémon überlebt, ähm, passiert genau das, dass die Genauigkeit immer noch niedrig ist. Handrum, wenn das Pokémon... Also wenn jetzt... Also, äh, jetzt direkt so, ich... Ich muss ein bisschen überlegen, wie ich das erkläre. Ähm, Slymog hat seine Fluchtwert erhöht, das heißt, ich treffe ihn weniger. Die Alternative wäre gewesen, er hätte mein Turtok die Genauigkeit genommen. Würde heißen, mein Turtok trifft genauso weniger, aber da Turtok stirbt, ist die Genauigkeitsverringerung in dem Sinn noch da, dass Slimock den größeren Fluchtwert hat. Umgekehrt wäre jetzt das Problem, wenn Slymog gestorben wäre, wäre die Fluchtwerterhöhung nicht mehr geblieben, und Turtok hätte wieder nochmal getroffen. Also es ist so ein Wechselding, welche Strategie man haben möchte. Das Problem ist, mit Comprimator funktioniert das leider sehr gut. Ich mache das jetzt einfach mal, bis ich getroffen habe. Falls es zu lange geht, nehme ich wieder was raus, wie immer. Weil ich habe keinen Bock darauf, ehrlich gesagt. Sorry, die Komprimator, der Tech ist so dumm. Ich hasse es. Das war schon immer unfair und wird auch immer unfair bleiben. Aber es ist halt eine verdammt gute Strategie zum Spielen, leider. Leider, leider. So, und jetzt ist aber fertig, bitte. Nein, nicht mal das. Scheiß Slimeok. Habe ich nie gern gehabt, aber es ist mir gut. Ich wollte es auch schon spielen. Nicht hier drin, hier drin werden wir hier keine Slimeok spielen, wahrscheinlich. Aber genau deswegen ist Slime auch so gut, mit Schutzschild und so. Das Problem ist, Kopfnuss wird auch nicht so viel machen, aber... Vielleicht ein bisschen... Wir haben keine Kopfnuss mehr. Doch, Kopfnuss habe ich hier gelassen, stimmt. Jetzt kommt wieder ein Schutzschild... Müsste Schutzschild nicht langsam die AP ausgehen? Nee, Schutzschild hatte 10, Scanner war 5. Fuck off. So endlich. Fuck you. Drecksleimock. Ein Biber. Okay, Biber kriegen wir, wenigstens schneller kaputt ist. Das dumme Scheißleimock. So geht's auch. Okay. Das heißt, Biber macht nicht mehr was. Leider. Also, ja, leider. Für mich gut. Aber naja. Was war Wachstum nochmal? Spezialangriff, ne? Ja, beide Angriffswerte. Brauche ich nicht. Also möchte ich nicht haben. Es gibt Pokémon, da ist es gut, aber für mich nicht. So. Ich brauche ganz kurz die Wände nochmal. Weil die Arena wurde umdesignt, tatsächlich. Ich heile noch kurz. Äh, und dann beenden wir mal die Folge. Das heißt, ich gehe kurz rauskommen, komm. Ähm, weil ich kann jetzt nicht mehr weiter aufnehmen. Das heißt, wir machen nächstes Mal hier weiter. In dieser Arena. Ich werde zwischendurch wahrscheinlich kurz die Route draußen machen. Äh, ja. Dann danke ich mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio!